Die Finanzwirtschaft ist sicherlich eines der hervorragenden Beispiele für Geldgier, materielle Gier. Es ist schon eine kleine Community, die sich da organisiert hat, ausgehend letztlich von Investmentbankern oder von Börsenhändlern, denen dieses technische System aufgefallen ist. Es ist ja kein rechtliches System, es ist einfach eine Technik, die es ermöglicht, mit Gestaltungen äh, den Fiskus darüber zu täuschen, dass eine äh, Kapitalertragssteuer, die, deren Erstattung verlangt wird, tatsächlich nicht bezahlt wurde. Zunächst kommt irgendjemand, eine Abteilung äh, einer Bank bei Absicherungsgeschäften, äh, stellt fest, auch hoppla, da kann man ja zweimal, oder hoppla, äh, da gab es jetzt ja zweimal äh, Steuererstattung, äh, ist ja spitze. Und äh, man hat sich das System überlegt, wie dieser Zufall zustande kommt und hat dann diesen Zufall zielgerichtet herbeigeführt. Und da sind zündende Möglichkeiten, Geld zu verdienen, Umsätze zu machen, Boni zu schaffen. Allein in dem einen ersten Fall, den ich da anschaute, da sind äh, in, in, einem, in einem ganz kleinen Zeitraum über 700 Millionen Aktien deutscher äh, äh, DAX-Unternehmen gehandelt wurden gehandelt worden im Kreislaufsystem, mit Blocks, a ah, 40 Millionen Stück. Ja, das muss man irgendwo herkriegen, diese Aktien. In diesem einen ersten Fall ging es um 400 Millionen Steuern, die äh, geraubt wurden. Und die wurden unter den Beteiligten aufgeteilt. Dass es illegal war, war natürlich jedem bekannt. Aber der äh, der Wunsch, so schnell, so leicht, an solche Summen zu kommen, der hat alle Grenzen fallen lassen. Es ist, es ist wie Bankraub, es ist wie Tresor knacken, nur eben knackt hier die Bank den Tresor, und zwar den Tresor <lacht> des Gemeinwesens. Eines Tages kam äh, der Leiter einer U Unterabteilung dieser Bank auf mich zu und sagte, ich kann es nicht mit ansehen, wie Ihr Klient ein zweites Mal betrogen wird. Ich bekam dann über diese Kontakte äh, Dokumente deutscher Steuerberater, deutscher Anwälte äh, und von äh, anderen der, und, und von äh, Prüfungsergebnissen innerhalb der Bank, die meine Analyse bestätigt hatten. Es sind Cum-Ex-Geschäfte, dem äh, Kunden wurde kein reiner Wein eingeschenkt, absichtlich nicht. Äh, und äh, diese Dokumente waren ungeheuer aussagekräftig. Nach rechtlicher Überlegung, dass auch nach Schweizer Gesetz, äh, ja, nach Schweizer Recht, Dokumente, die strafbare Handlung belegen, keine Geschäftsgeheimnisse sein können, die dessen Geheimhaltung der Staat als eigene Aufgabe schützt. Mit dieser Überzeugung habe ich diese Dokumente angenommen und habe sie dann eigentlich über einen Verteiler, dem Bundeszentralamt für Steuern, der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Köln, und auch der Schweizer Staatsanwaltschaft und deutschen Gerichten zur Verfügung gestellt. Das bedroht insgesamt jetzt über diesen Fall hinaus das Geschäftsmodell, weil es die Sicherheit, das Geheimnis, das Vertrauen in die Geheimhaltung auch anrüchiger Vorgänge eben beschädigt. Und das ist meine Straftat. Gegen mich wurde ermittelt wegen des Verdachts des Geheimnisverrats und des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes zugunsten, eines ausländischen Staates. Also, ich wurde verfolgt und werde nach wie vor verfolgt wegen Spionage, Wirtschaftsspionage, zugunsten der Bundesrepublik Deutschland. Ich musste da kennenlernen, dass ähm, wirtschaftliche Interessen ähm, einer Nation dann doch über dem, eigentlich über dem geltenden Recht stehen.